Also für mich als Gesundheitsfachperson, ähm, du also eine Aktie ist grundsätzlich eine Beteiligung an einem Unternehmen, das ich hoffe oder? Ist das genau, richtig. Ja, richtig. Ähm, ab welchem Zeitpunkt macht es für mich eben Sinn, in ein anderes Unternehmen zu investieren? Oder mein Geld in ein anderes Unternehmen anzulegen? Gegenüber meiner eigenen Praxis oder meinem eigenen Unternehmen? Oder eben gegenüber äh, Immobilien? Ja. Also Reich wirst du nur mit dem eigenen Unternehmen. Aber das ist auch riskant. Mhm. Also, äh, du kannst in der Aktienbörse nicht reich werden, außer du, du machst es zu deinem Beruf. Mhm. Und dann musst du noch gut sein und dann musst du noch Glück haben. Also, äh, du kannst nicht erwarten, dass du viel Geld verdienst mit Aktien, sondern einfach mehr als du mit Obligationen und einem Bankkonto verdienst. Okay. Es ist aber so, wenn du in dein eigenes Unternehmen investierst, wo du sicher kannst am meisten Geld verdienen kannst, dann musst du erstens überzeugt sein, dass das Geld, das du jetzt wieder in ins eigenes Unternehmen hineinleist, dir auch ein Grün gibt. Oder? Du kannst dir dir vorstellen, du machst schon du, sehr schön Du machst noch schönere Möbel oder du sagst, es ist mir gefällt, es USM nicht mehr, jetzt will ich gerne einen anderen Brand oder Zeiger ist. Du machst eine Investition von 100'000 Franken, aber du hast nicht mehr Kunden. Mhm. Und die Leute kommen, zahlen auch nicht mehr. Das heisst, du hast eine Investition gemacht in dieses Unternehmen, das dir gar keinen Gewinn gegeben hat. Mhm. Ingegen, wenn du dir sagst, ich miete oder noch den Stock dazu und ich stelle noch zwei weitere Osteopathen an, dann kannst du erwarten, dass du einen Gewinn machst. Also, du musst bei deinem eigenen Unternehmen auch immer überzeugt sein, dass du einen Gewinn kannst machen kannst und das weisst nur du und du weisst es am besten. Und jetzt ist das Problem, Risiko. Also die reichsten Menschen auf der Welt, die haben die Hälfte von ihrem Vermögen in ihrem eigenen Unternehmen. Das muss man vorstellen. Also auch Bill Gates und Warren Buffett, also mindestens die Hälfte sogar. Aber im Durchschnitt ist es die Hälfte. Es habe gerade einen Report gegeben, versucht, das mal versucht das zu quantifizieren. Im Durchschnitt ist die Hälfte von reichen Personen in ihrem eigenen Unternehmen. Die andere Hälfte ist interessanterweise in der öffentlichen Märkten, also eben Aktien und Obligationen. Und also nicht die, nicht die Hälfte der anderen Hälfte also ein Viertel ja. ist, ist genau und ein weiteres Viertel haben sie offenbar gemäß dieser Studie, die in der New York Times veröffentlicht wurde, haben sie es in Bar also auch du musst immer eine Barreserve haben also ich sage immer bevor du anfängst zu investieren solltest du ein Jahr lang leben mit mit dem Geld also wenn sie in Aktien allein Kannst du sagen, die kann ich auch verkaufen und kann davon auch leben, ja, aber das wird du eigentlich nicht, weil es der blöde Zeit, Zeitpunkt sein kann. Du solltest eigentlich wirklich auf der Seite haben. Das du auf der Seite eine cash -Reserve haben für etwa ein Jahr. Das ist so ein bisschen wie Nach einem Jahr hast du dich neu organisiert, oder, wenn irgendetwas passiert ist. Und dann hast du noch eine Lebensversicherung vermutlich, das muss man sowieso machen, aber Versicherung reden wir jetzt nicht. Oder du musst als selbständiger Unternehmer absichern für Unfälle. Da kann ja immer etwas passieren. Und, ähm, und von dem her, also wenn ich diese Frage beantworten will Geld verdienen du in eigenen Unternehmen, aber Sicherheit kommst du nur über wenn du in vielen verschiedenen Unternehmen bist. Das ist ja. eines der ganz wichtigen Prinzipien und dann macht eigentlich Aktien Sinn. Und in diesem Sinne macht gemäss dieser Angabe die Aktien Sinn, wenn ich auch laufend noch in mein Geschäft investiere. Es ist nicht das Entweder- oder in dem Sinn, Investitions- Moment hier abschließen, für nachher weiterzugehen, sondern irgendwo wirklich relativ schnell in diesem Sinne also zu diversifizieren. Ja, also für selbstständige Unternehmer ist es, äh, ist es nie ein Entweder-Oder, sondern genauso wie du Versicherungen brauchst für dein Geschäft, die dich auch etwas kostet, oder willst du auch gewisse Assets, die du aufgebaut hast, oder du vielleicht langfristig brauchst, die unabhängig sein von deinem Geschäft willst du noch mit anders anlegen. Hm. Und dort sind Aktien, heute die einzige vernünftige Anlagemöglichkeit. Es ist eigentlich immer schon so gewesen. Also wenn man ähm, Finanz, äh, Bücherliste Bücher über das und damit analysiert, ja, mit welchen äh, Anlageklasse verdient man wie viel, ist es immer schon so gewesen, mit Unternehmen, mit Aktien verdient man am meisten. Aber, muss man sagen, man hat ein Risiko, es schwankt. Oder? Und, und jede einzelne Aktie ist gefährlich. Und erst dann, wenn man verschiedene Aktien hat, hat man eine gewisse Sicherheit. Mhm. Aber langfristig ist auch logisch, das sind ja Unternehmer dort, die, die, die, in diesen Aktien arbeiten die Leute, wo ihr Job ist, den Aktienpreis zu steigern. Oder? Äh, mhm. Für das werden sie angestellt. Und sie haben oft selber auch Aktien für ihrem Unternehmen, so wie du. Oder mhm. haben sie auch vermutlich am Meister von ihrem Vermögen in der, eigenen, in der eigenen, eigenen Firma. Also auch angestellt ist das oft so, dass sie viele äh, Aktien haben vom Unternehmen was sie schaffen, vor allem weiter oben. Und die alle versuchen dann gewöhnt zu erwirtschaften, schlussendlich dir rechtlich mhm.